sichtbares Wunder der Schöpfung. Wenn ich mir selbst und nach außen recht tue und guter Dinge bin, dann fließen in mich wie ein gewaltiger Strom frohe und gute Gedanken, gute Gefühle, große Liebe sowie Freiheit, Frieden und Harmonie. Und all diese hohen Werte kann ich frei nach außen entfalten, sie den Mitmenschen zukommen lassen und diese als meinesgleichen erachten und behandeln. Woher all die guten Gedanken und Gefühle kommen, das weiß ich. Sie entstammen aus der Form meines tiefsten Wesens, das mich fortwährend dazu drängt, wahrer Mensch zu sein. Nichts kann ich dazu tun, dem entgegenzuhandeln, so ich mir das Drängen zum wahren Menschsein gefallen lasse, es in meinem Bewusstsein behalte und für mich hinsummen kann, wie schön doch das Dasein und die Welt und wie herrlich doch die ganze Schöpfung ist. All das halte ich fest, und dazu kommt mir bald noch das eine und das andere in den Sinn, was mir gesamthaft mein Bewusstsein erhält und meine Gedanken und Gefühle immer mehr erwärmt. Mein Bewusstsein weitet sich, und mein Wissen und Sehen werden stetig größer und umfangreicher. Alles breitet sich immer weiter aus und wird heller, bis es an unendlich weit entfernte Grenzen stößt. Das Bild in meinen Gedanken vollendet sich und wird wahrlich zu einem Zustand paradiesischer Pracht und Schönheit, von dem mein innerer Blick gefangen wird, gleichsam einem sichtbar gewordenen Wunder, das ich nur im Bewusstsein, wie betäubt, zu übersehen vermag. Das sichtbare Wunder der Schöpfung.